Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Lumion Legacy. Ihr seht, neben mir steht Kabunga. Ich habe mich jetzt nach ein paar von euren Kommentaren und reichlicher Überlegung dazu entschieden. Es tut mir leid, ich ditche Viech und werde Kabunga mitnehmen. Jemand von euch hat auch kommentiert, ich soll Kreital mitnehmen. Deswegen nehme ich den jetzt auch einfach mit. Dafür kommt dann Feuer aus meinem Team raus. Und mir wurde auch geschrieben, ich soll Gumpot mitnehmen, aber einen besseren suchen. Und ich zeige euch mal. Was ich die letzten Tage gemacht habe. Ihr seht, ich habe hier drei Gumpots. Gumpots sind recht selten. Das sind die drei Gumpots, die ich ähm, gestern noch gefangen habe. Die sind alle schlechter als mein Gumpod, den ich hatte. Deswegen kann ich die alle nicht mitnehmen. Normalerweise hätte ich die gelöscht. Aber ich wollte euch einfach nur was zeigen. Hier auch mit den Kreitals. Das sind die Kreitals, die ich gestern noch gefangen habe. Und die lösche ich normalerweise alle. Also hier sind noch zwei weitere Gumpots, sehe ich gerade. Okay, lol. Ich pack die dann doch mal hier hin so. So und so. Dann seht ihr meine Kreitals und die Gumpots. Und die werde ich jetzt alle löschen. Weil die sind alle schlechter als mein Gumpod, der sich inzwischen auch schon entwickelt hat, zu ein Ventakian Oder wie man das auch mal aussprechen soll. Und der hat jetzt ein richtig geiles Moveset bekommen. Erstens, der hat Sleadshot bekommen, wodurch er richtig, richtig praktisch ist, weil jetzt habe ich eine Eisattacke. Dann... Hatte eine starke Wasserattacke, die die Gegner auch noch verbrennen kann. Und er hat auch noch eine physische Wasserattacke. Also der hat ein ziemlich gutes Moveset. Ziemlich stark ist er inzwischen geworden nach meinem Training. Die hier werde ich jetzt alle rauswerfen. Das habe ich habe sie einfach nur da gelassen, damit ich euch zeigen kann, dass ich tatsächlich auch ziemlich viel farme währenddessen. Und versuche die besten Lumien zu kriegen, die ich kriegen kann. Und bei den Kreitals hier kann man sich drum streiten. Es gab ein paar Kreitals, die hatten ziemlich gute Stats. Aber dann halt in anderen Bereichen. Und ich habe mich dann doch entschieden, ich bleibe bei dem, den ich habe. Bei der, den ich habe, der hat sehr viel Energie und Health. Er hat nicht so viel ATK und Defense. Und ich hatte einen anderen Teil, der hat richtig viel Spezial- und physische ATK gehabt. Was ja ziemlich gut dazu passt, dass der einfach ein Angriffslumien ist. ist. Mit der Volcanic-Fähigkeit, die seinen Angriffen doppelt so viel Schaden gibt, wenn sie Feuerattacken sind. Aber er dann die nächste Attacke aussetzen muss. Aber... Das Lumien, das ich hatte, das so viel Angriff hatte, hatte genau diese Fähigkeit nicht. Und dementsprechend hat mir das dann auch nichts gebracht, weil dann wäre der ja trotzdem schwächer als mein jetziger. Also kommen die jetzt auch alle weg hier. Und dann kommen wir jetzt zu dem jungen Hüpfer hier. Ich habe den hier in der Höhle, in der wir in der letzten Folge waren, gefunden. Hab nachgeschaut, der ist ziemlich selten. Also das ist ein ziemlich seltenes Lumion, deswegen behalte ich das erstmal. Aber die Stats gefallen mir nicht so sehr. Er hat zwar relativ gute Stats eigentlich, sogar ziemlich viel Speed dafür, dass er ein, es ist ein Lumion ist, das eher weniger Speed hat. Also das gleicht sich ziemlich gut aus. Ich glaube, es ist ein ziemlich starkes Lumion. Aber trotzdem sind die Base-Stats aufsummiert gar nicht mal so gut wie die mancher anderen Lumiens. Also falls ich den doch mal eine Chance geben soll, dann sagt sie mir Bescheid, dann trainiere ich den hoch. Aber aktuell habe ich das Gefühl, der ist gar nicht so krass, wie er aussieht. Vor allem die Attacken, die er hat, sind auch nicht so gut. Ich ich habe auch auf Wiki geguckt und er kriegt auch gar nicht so viele krasse Attacken. Also, mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Pagoda, um das nächste Corrupted Lumion zu finden. Beziehungsweise um die Tafel zu finden oder was auch immer. Aber es wird wahrscheinlich wieder ein Corrupted Lumion sein, welches im Bann des Tafelsteins war, den wir irgendwie mit unserer Smartwatch beamen können. Keine Ahnung warum. Aber da laufen wir jetzt erstmal hin. Und mir ist ja aufgefallen, wir kämpfen aktuell sehr viel gegen Feuer. Und gerade, weil wir gegen Feuer kämpfen, ist es so gut, dass wir jetzt endlich ein Wasserlumion haben und und zwar die Weiterentwicklung von Gumpot. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Dass nicht nur ein Wasserlumien ist, sondern auch noch Eisattacken hat. Das ist so praktisch. Ich denke, wir sind jetzt ziemlich gut aufgestellt. Oh, und noch eine Sache habe ich ganz vergessen. Ich habe Shorshi gefangen in Rainbow. Und diesmal nicht schwach, sondern gut. Ich habe jetzt ein starkes Shorshi. Also jetzt nicht mega stark, aber trotzdem ein stark genuges Shorshi in Rainbow. Und jetzt kann ich euch auch zeigen, was... Rainbow bedeutet, Rainbow-Lumien, zumindest dieser Shoshi, hat die Attacke Rainbow Blast und die hat 100 Stärke. Das ist einfach eine richtig starke Attacke, mehr ist es nicht. Die, die kann ich euch ja mal zeigen, weil die sieht richtig beeindruckend aus. Komm, wir nehmen Shoshi mal rein für den nächsten Kampf und dann werden wir ein armes Lumien einfach mal wegklatschen. Giklo. Okay, Giklo, du bekommst jetzt einen Rainbow Blast ab. Das ist praktisch wie so ein Hyperstrahl. So, bam! Und er ist weg. Er ist einfach weg. Das ist so krass. Das ist so krass. Es gefällt mir sehr. Oh, cool. Rainbow Show. Ah, Die wollen schon wieder traden oder was. Keine Ahnung. Man kann in diesem Spiel schon mal traden. Aber irgendwo will ich das Spiel ganz normal durchspielen. Komm, ich rüste hier nochmal meinen Gumpod aus. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal was richtig cooles. Und zwar diese Trainerin hier. Diese Trainerin hier ist der Schlüssel zu schnellem Leveln. Weil man kann die einfach jederzeit ansprechen. Und kann den Kampf mit ihr nochmal von vorne beginnen. Und das bringt richtig viel Erfahrungspunkte. Die hat ja diese zwei Weiterentwicklungen von den Cocoonen. Lumiens. Einmal Cinemoth. Mache ich einfach mit dem Sleet Shock weg. Was richtig effektiv ist. Weil es halt doppelte Effektivität hat. Und jetzt kriege ich, ich zeige es dir, 420 Experience für eine Attacke, die ich gemacht habe. Und danach kommt einfach das nächste Lumien. Kabunga. ist jetzt Level 25. jetzt schickt sie Terrafly raus. Ich werde natürlich nicht wechseln. Gegen Terrafly habe ich nur eine einfache Effektivität. Aber ich habe meine Lumiens schon so hochgelevelt. An ihr. An den Level 14er Lumiens habe ich meine Lumions schon fast auf Level 30 hochgelevelt. Guck mal, wie viel Experience mir das bringt. Hier auf die Experience-Leiste. Und bam. So viel. Obwohl das Ding halb so viele Level hat wie ich. Und man kann die so oft ansprechen, wie man will. Man kann der XP farmen Man kann dort Geld farmen das ist einfach der Weg, um in diesem Spiel zu farmen. Nicht gegen wilde Lumiens kämpfen, sondern gegen sie zu kämpfen. Auf Route 1 gab es auch einen Trainer, den man immer wieder neu ansprechen konnte. Aber der hatte so schwache Lumiens, da hat sich das nicht wirklich gelohnt. Aber bei ihr lohnt sich das wirklich. Also bis Stufe 30 kann man eigentlich alle seine Lumiens hier sehr gut trainieren. Also falls ihr irgendwo in dem Bereich, in dem ich bin, so Stufe 10 bis 30 festhängt, nicht wirklich mit dem Leveln vorankommt, sprecht die Trainerin da hinten an und macht die so oft fertig, wie ihr wollt. Ich gehe jetzt über die Brücke rüber. Endlich bin ich auf der anderen Seite der Brücke. So, hier habe ich mich nicht rüber beim Privaten Trainieren. Und das da hinten wird wahrscheinlich die Pagoda sein, der Tempel. Ah, ich laufe einfach außen rum. Kein hohes Gras für dich. Oh, hier ist schon wieder Wasser. Ah, ich würde gerne wissen, was da hinten ist. Ich hoffe, ich kann irgendwann Surfer oder sowas lernen. Da hinten stehen wieder drei Mönche. Die werden das Ding da wahrscheinlich bewachen. Und hier geht's zu Hiver Village. Uh, da gucken wir mal erstmal rein. Weil, wenn es da ein Lumion-Center gibt, dann wäre das perfekt. Oh Gott, das ist ja eine Festung. Hier komme ich nicht vorbei, oder? Doch, ich komme vorbei. Wer bist du? Das da vorne ist Hiver Village. Vor vielen Jahrhunderten wurde dieses Dorf in der Mitte eines Sees gebaut, um sich vor den Kriegszeiten zu schützen. Aber es ist ziemlich friedlich heutzutage. Okay. Also das, das ist auch eine Beeindruckung. Wenn das auch viele Jahrhunderte alt ist, das sieht so richtig fresh aus und noch gar nicht verfallen und so. Nice auf jeden Fall. Da hinten geht's zur Route 6. Okay. Und da vorne ist ein Lumion Center. Perfekt. Brauche ich jetzt nicht, aber es ist gut zu wissen, dass hier das nächste Lumion Center ist. Dann muss ich nicht wieder diesen ganzen Weg zurücklaufen, den ich die letzte Woche so oft gelaufen bin. Einmal hier, heilen. Auch wenn es, glaube ich, gar nicht zum Heilen gibt. ja. Von dir kaufe ich mir natürlich dann nochmal ein paar Disks. Weil ich habe jetzt noch 17.000 hier, aber na, ich hätte jetzt locker schon mit meinem ganzen Training 50.000 gehabt, aber ich habe auch immer sehr viele von diesen Disks gekauft. Kauf mal noch nochmal ein paar. Weil die Capture Disks, die gehen auch ziemlich schnell aus, wenn man so viele Lumians fängt wie ich. Und dann wieder wegschmeißt, so wie ich. Das ist wirklich ein cooles Dorf. So und Links zum Hiver Village haben wir hier die Pagoda und denen geht's gut, die haben keine komischen Augen. Bleib stehen, junger Reisender. Du musst der ja junge Trainer sein, von dem Akio gesprochen hat. Wenn ich die Entscheidung hätte, würde ich dich nicht auf unseren heiligen Boden lassen. Aber wir befinden uns in einer sehr verzweifelten Lage. Bevor ich dir erlaube, da hochzugehen, muss ich dich warnen. Es liegen viele Gefahren auf dem Weg. Einige unserer Mönche sind immer noch von der Dunkelheit betroffen. Wir befürchten, dass wenn wir nicht schnell handeln, dass wir einige einzigartige Artefakte für immer verlieren werden. Wir vermuten auch, dass Ikazun vor Ort ist. Sei sehr, sehr vorsichtig und versuche es nicht zu verärgern. Ein junger Trainer wie du wird seiner Kraft wahrscheinlich nicht widerstehen können. Und bedenke immer, das ist heiliger Boden, auf dem du wandelst. Okay. Heiliger Boden. <lacht> heiliger Boden. <lacht> Heilige Blumen. Oh, da kann ich nicht rauflaufen. Schade. <lacht> Heilige Blumen. <lacht> so. Da kommen wir nicht durch. Diese Pieksiegen, Barrieren blockieren den Weg. Es scheint keinen Weg durchzugeben. Okay, sowas hatten wir doch auch auf Route 1 oder 2. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, auf Route 1 hatten wir auch sowas. Da gibt es dann wahrscheinlich irgendwann die Zerschneider-App oder so. Und dann ist hier der Tempel. Und Ikatsune ist also ein Ancient Lumion. Genauso wie das, was ich gefunden habe. Das war auch Ancient. Also altertümlich habe ich eben übersetzt. Ach, guck mal, da sind die Typen. Ich kann eigentlich aus außen rumlaufen, ne? Kann ich das hier kaputt machen? Nee. Ich kann einfach an denen vorbeilaufen außen hier. Was ist das? Ist das ein Fahrstuhl? Okay, ich laufe hier, so. Aber wie aktiviere ich den Fahrstuhl? Ach, hier sind so Knöpfe. Es ist ein großer, glänzender Knopf. Möchtest du ihn drücken? Ja! Yeah. Ah, ich muss alle Knöpfe drücken. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Nein, ey! Ich war noch gar nicht in deinem Weg. Die sind so schlau. Na gut, dann kämpfe ich doch mit denen. Ein korrumpierter Mönch möchte kämpfen. Oh, er hat einen Gumpot. Dann zeige ich dir mal meinen Gumpod. Aber Gumpot gegen Gumpod ist nicht so stark. Ich würde... Oh, ich hätte jetzt Kapunga nehmen können. Uh, wir machen Gumpod gegen Gumpod. Geysir! Nicht sehr effektiv. Sonst wäre er tot gewesen. Slitshot auch nicht sehr effektiv. Uh, hat aber schon heftig Schaden gemacht. Heftig, heftig. Geysir. Und weg ist er. Oh nein, dein Gumpod ist tot. Ey, und ich bin Level 28. Er schickt Dripple. Ähm, nee, ich werde nicht wechseln. Ist in Ordnung. Schick dein Dripple. Schon komisch, dass du jetzt auf einmal Wasserlumions rausholst, aber ich werde dein Dripple eingeisieren. <lacht> Oh, sein Dribble ist Level 18, sehe ich gerade erst. Er nutzt meins Ei, das bringt dir jetzt gar nichts, weil in der nächsten Runde bist du kaputt. Und nochmal, mal Brrrr, weg ist er. Was ich jetzt doch gerne mit meinem Gumpot hätte, wäre eine Attacke, die irgendwie Lebensraub hat. Dann wäre ich praktisch unbesiegbar. Zumindest, solange meine Gegner weiterhin schwach bleiben. Alle Dinge müssen seine Ordnung haben. Drück auf Dribbles Knopf vor dem von Viehwein. Okay, die brauchen auch eine richtige Ordnung. Hey, wie konntest du mich denn jetzt schon wieder sehen? Ah! Okay, komm, dann kämpfen wir auch mit dir. So, und du bist jetzt Typ Feuer. Oh, das ist, das ist natürlich ich jetzt ganz kritisch, mein Freund. Das ist ganz kritisch. Ähm, weil wenn ich jetzt mache, dann bist du tot. Ne? So Und du bist tot. <lacht> das bedeutet, du wirst jetzt wahrscheinlich auch hier Feuer als, als Lumien haben, oder? Ambit, ja, genau. Ja, Ambit ist dann auch tot. Ja, tut mir echt leid, Ambit. Aber du wirst jetzt einmal wegge. Das war's. Super effektiv. Und Zephalon ist Level 29 und möchte provozieren lernen. Ich glaube, die Attacke braucht er nicht. Wir gucken mal nach. Aggravate the opponent. They will become too angry to support moves for three turns. Achso, die machen dann alles, was sie wollen. Das bringt mir natürlich nichts gegen äh, KI-Gegner, weil KI-Gegner sowieso das machen, was sie wollen. Aber halt gegen normale Spieler kann das was bringen. Aber die Attacke brauche ich nicht. Grrr. Ja, würde ich auch sagen. Alle Dinge müssen seine Ordnung haben. Bitte drück nicht Embits-Button vor oder nach dem von Dripple. Okay, also wir drücken erst den von Dripple dann den von ihmchen hier. Dann den von Embit Und entweder den von Viehwein als letztes oder als erstes. Wir haben den jetzt als erstes gedrückt. Wir machen einmal. Ja, ich möchte drücken. Habe ich doch gewusst. Du bist Licht. Das bedeutet, egal, ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Wenn ich jetzt aber den Knopf da drücke, wird der mich angreifen mit einem pflanzen -Lumien. Und Pflanze ist effektiv gegen Dings. Aber mein Motto ist effektiv gegen Pflanze. Deswegen werde ich... Motte rausholen, wenn du mich jetzt angreifen solltest. So, und wir haben es alles richtig gemacht. Das ist die Reihe. That didn't work. Und ich werde angegriffen von einem Twillard, okay. Ähm, wie wäre es mit... Nein. Ich kann nicht fliehen. Okay, dann werde ich dich halt wegmachen. Meinetwegen. Gut, dann sprechen wir erstmal mit dir. Du wirst dann Pflanzenlumien haben. So. Ich werde von einem korrumpierten Mönch angegriffen. Mit einem Kabunga. Tja, weißt du, was sehr effektiv gegen Kabunga ist? Mystic Breeze. Sogar so effektiv, dass es dich one-hitten wird. Und weg ist er. ist Level 30. Ach, wie schön. Und da kommt das Viech. Und jetzt kommt das Viech weg. So, alter Mönch, du sagst mir jetzt, was seine Ordnung haben soll, ja? Oh, Cryer möchte Fireslam lernen. Das klingt gut. Fireslam klingt sehr gut, das gefällt mir. Das würde ich dann anstelle von Slash nehmen. Slash macht zwar mehr Schaden, aber verbrennt die Gegner nicht. Also, jo. Okay, was hat seine Ordnung? Wann soll ich den Viehwein-Button drücken? Den Viehwein-Button als allerletztes, okay. Ah, ich habe Viehwein und Dings verwechselt, okay. Dripple muss ich vor Fee wein drücken. Das bedeutet, als letztes Viehwein, als vorletztes Dripple, ja, vor da fordern den hier und als allererstes den von Embit. Okay. Wir drücken erstmal auf den von Embit. Dann gehen wir zu dem Button hier. Ich habe die Namen verwechselt. Es tut mir leid. So. Dann den von Dripple, weil Dripple soll vor Fee wein gedrückt werden. Und als letztes soll ich den Button von Viehwein drücken. Also drücke ich ihn und jetzt haben wir es. <lacht> Tada, da sind die Treppen Das ist ein lustiges Rätsel Ui, das sieht doch hübsch aus Ich werde mit Cfolien kämpfen Weil Cfolien hat die Spare-Attack Ah ne, bringt mir gar nichts Weil korrumpierte Lumiens kann ich eh nicht einfangen Also werde ich... Was ist stark gegen Ancient? Okay, ich würde mal vermuten Licht Das bedeutet Horst, du bist wieder dran Ey Okay, möchte kämpfen Ikatsune, Level 18 das Sieht kräftiger aus als andere Lumiens Oh sieht auch ziemlich cool aus in dem Winkel. Ja, aber ich werde dich jetzt wegmachen mit ähm, einem Laster Loot. Bam. Oh, der hat das überlebt. Krass. Oh, der hat mich paralysiert. Was fällt dir ein? Ikazune, was willst du? Okay, jetzt nochmal Laster Loot, wenn's hilft. Er hat mich ein zweites Mal angegriffen. Okay, Ikazune ist sehr schnell. Das gefällt mir. Vielleicht will ich Ikatsune fangen. Aber ich habe ihn jetzt besiegt. Mottis Level 30, Kabunga Level 26. Das gefällt mir. Und Ikazune, oh, kriegt jetzt eine hübschere Farbe. Eigentlich gefiel mir die Farbe vorher auch sehr gut. Ikazule kann jetzt in der Wildnis gefunden werden. Und hier ist der Stein. Ach, wie schön. Hey, Champ. Hast du das Teil von dem Stein gefunden? Exzellent. Du hast es schon wieder geschafft. Ähm, äh, was ist das? Äh, wie bitte? Du hast herausgefunden, dass, dass, dass, Menschen von diesem Ding auch befallen werden können? Mhm. Das ist ziemlich beunruhigend. Ähm, vielleicht schickst du mir das nicht. Ah, äh, egal, schick's mir rüber. Ich schau's mir dann genauer an. Mit Abstand. Okay, ich schick's dir rüber. In die Cloud hochgeladen. Fantastisch! Ich werde mir den Stein gleich angucken. Und jetzt, wo du den Stein aus dieser Umgebung entfernt hast, kann ich auch mit der Suche nach dem nächsten Teil anfangen. Das Signal zu tracken wird aber noch ein wenig dauern. Also könntest du ja, keine Ahnung, in die nächste Battle Arena gehen und da einfach mal deine Zeit vertreiben. Die befindet sich nämlich in Hiver Village. Und ich glaube, deine Mutter würde es lieben, dich mal wieder im Fernsehen zu sehen. Sie ist nämlich ziemlich Fame geil, weißt du. Und das wäre eine gute Gelegenheit, deine Lumions zu trainieren, weil guck dir mal die Muskeln an. Also skips du Day oder was? Ja, wie auch immer. Äh, wenn auch Menschen von diesem Stein befallen werden können, dann wissen wir auf jeden Fall, dass uns noch einige Gefahr erwartet. Äh ich bin da mal weg. Viel Spaß. Tschüss. Okay, Papa. Kein Problem. Ich will hier durch. Ich will da runter. Ich will hier runter. Ich will, ich, will hier, ich will hier rausspringen. Die Katsune hat sich auch umgebracht. Ist ja auch rausgesprungen. Gehen wir wieder runter. Und ich glaube, ich bin ziemlich overleveled aktuell. Guck mal, die ganzen Mönche sind weg. Den letzten konnte ich gar nicht angreifen. Meinetwegen. Gehen wir weiter. Dann um, gehen wir runter. Also ist der nächste Step die Battle Arena. Und irgendwo habe ich das Gefühl, je mehr Steine ich zu meinem Vater schicke, desto wahrscheinlicher ist es, dass der vielleicht irgendwann korrumpiert wird. Das wäre ziemlich lustig. Ich bin hier übrigens fertig, Dude, ja? Schönen heiligen Boden hattest du da übrigens. Dann gehen wir in das Dorf. Guck mal, die sehen so interessant aus. Aber erstmal ins Lumien Center. So, und ich vermute, dass wir hier in der Battle Arena gegen Feuerlumiens kämpfen müssen. Weil zumindest sah der Arenameister, auf den wir ja schon gestoßen sind, sehr nach Feuerlumiens aus. Er kam uns ja in der Höhle da unten zu Hilfe. Beziehungsweise er kam zu spät, aber naja, ist ja auch egal. Und die Arena sieht auch sehr nach Feuer aus. Also bin ich sehr froh, jetzt hier ein Wasserlumien dabei zu haben, das mir dann hoffentlich helfen wird. Und das werden wir dann auch im nächsten Part machen. Wobei ich jetzt schon zu overleveled bin. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon viel zu overleveled dafür, weil ich diese Trainer-Level-Methode gefunden habe. Aber ich werde weiterhin versuchen, neue Lumien zu finden. Wenn ihr nicht zufrieden seid mit meinem aktuellen Team, schreibt es mir in die Kommentare. Falls ihr der Meinung seid, ich sollte irgendein anderes Lumien noch ins Team aufnehmen, oder eins rauswerfen. Bei Safe Olymp bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ist halt mein einziges Fluglumien. Ich habe auch noch Pip. Pip gefällt mir auch. Aber irgendwo hat er mich mit der Zeit dann irgendwann nicht mehr so überzeugt. Dann schreibt es so auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.